Leben retten durch Waffenlieferungen. Deutschland im Krieg gegen Russland. Der Krieg in der Ukraine hält weiterhin an. Und so auch die Forderungen Kiews an die deutsche Regierung nach Waffenlieferungen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD hat nun diese Woche angekündigt, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Zuvor hatte bereits Außenministerin Annalena Baerbock dazu gedrängt. Wie sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte, würden Waffenlieferungen aus Deutschland offensichtlich sehr deutlich helfen, Menschenleben zu retten. In welche Gefahr die deutsche Regierung damit jedoch ihr eigenes Land bringt, brachte Ivo Sasek bereits im März dieses Jahres in seiner aufrüttelnden Rede Deutschland im Krieg gegen Russland zum Ausdruck. Da die aufgezeigten Fakten heute aktueller denn je sind, strahlen wir diese Sendung im Anschluss noch einmal exklusiv für Sie aus.